In meinem ersten Video zu Drehgebern habe ich euch prinzipielles zur Funktionsweise gezeigt. Dabei habe ich einen sehr einfachen Aufbau mit nebeneinander angeordneten Gabellichtschranken und einer Sensorscheibe mit Zähnen und Lücken von der Breite beider Sensoren verwendet. Die hier gezeigten Gabellichtschranken sind 6mm breit, womit sich eine Zahnbreite von 12mm ergibt. Der resultierende Durchmesser einer Sensorscheibe mit 30 Zähnen ist 23cm. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Gabellichtschranken. Wie zu sehen ist der lichtempfindliche Bereich auf einen Schlitz von nur einem Millimeter Breite in der Mitte des Sensors begrenzt. Werden die Sensoren wie hier nebeneinander angeordnet, kann die Zahnbreite auf nur 7mm reduziert werden, was bei 30 Zähnen eine Sensorscheibe mit 13cm Durchmesser ergibt. In der Animation können die Sensoren halbiert werden, um den Blick auf die Sensorfläche freizugeben. Wie zu sehen, reichen die 7mm breiten Zähne aus, um beide Sensoren gleichzeitig zu blocken, was einen High-Pegel an den Ausgängen bewirkt. Die 7mm breiten Lücken lassen andererseits das Infrarotlicht passieren, was ein gleichzeitiges Low-Signal an den Ausgängen verursacht. Um ein wenig Spielraum beim Anfertigen der Sensorscheiben aus Pappe für meine CNC-Maschine zu haben, sind deren Zähne 10mm breit. Für eine volle Drehung ergeben sich 120 Pulse und wie zu sehen funktioniert die Anordnung bestens. Gehen wir zurück zur Animation... ...und vergrößern auch hier die Zähne und Lücken auf 10mm. Nun wird die Sensorscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, bis beide Sensoren von einem Zahn abgedeckt sind und deren Ausgänge auf High Pegel gehen. Nehmen wir an, das Ausgangssignal an einer Gabellichtschranke ändert sich, wann immer die Hälfte der Sensorfläche von Infrarotlicht beleuchtet wird. Das passiert an der Ausgangsposition der Sensorscheibe, die erreicht ist, sobald der untere Sensor von High auf Low-Pegel wechselt. Nach 3.52 Grad Drehung wird auch die Hälfte des oberen Sensors beleuchtet und wechselt damit ebenfalls von High auf Low-Pegel. Weitere 2.48 Grad Drehung und der untere Sensor wechselt zurück von Low auf High-Pegel... ...was an dem oberen Sensor nach weiteren 3.52 Grad Drehung erfolgt... ...und schließlich wechselt nach weiteren 2.48 Grad Drehung der untere Sensor wieder auf Low pegel womit der Ausgangszustand des Drehgebers erreicht ist. Die Sensorscheibe hat sich um einen Zahn, also um 12 Grad gedreht. Wie zu sehen, wurde die Drehung dabei nicht in gleich große Winkelschritte unterteilt, was für die meisten Anwendungen allerdings ohne Bedeutung ist. Um eine gleichförmige Unterteilung zu erhalten, muss die Breite der Zähne und Lücken dem Doppelten des Abstandes der beiden Sensorflächen, hier also 12mm entsprechen. Erneut beginnt die Messung, sobald der untere Sensor von High auf Low-Pegel wechselt. Nach 3 Grad Drehung wechselt auch der obere Sensor von HIGH auf LOW. Nach 6 Grad Drehung wechselt der untere Sensor zurück auf HIGH-Pegel... ...was an dem oberen Sensor nach 9 Grad Drehung erfolgt. Der Ausgangszustand ist erneut nach 12 Grad Drehung erreicht, sobald der untere Sensor wieder auf Low-Pegel fällt. Die Breite der Sensorflächen beträgt nur 1mm, können wir auf weniger als 7mm Zahnbreite gehen? Hier verwende ich an meiner CNC-Maschine eine Sensorscheibe mit 30 Zähnen, die nur 4mm breit sind. Nach wie vor ergeben 120 Pulse eine Umdrehung und wie zu sehen arbeitet die Anordnung einwandfrei. Gehen wir zurück zur Animation, um die Funktionsweise zu verstehen. In dieser Position sind beide Sensoren auf High-Pegel, werden nun aber von zwei unterschiedlichen Zähnen abgedeckt. Drehen wir die Sensorscheibe weiter entgegen dem Uhrzeigersinn und halten erneut an, wenn der untere Sensor von HIGH auf LOW-Pegel springt, was der 0 Grad Position entspricht. Nach 3 Grad Drehung wechselt der Ausgang des oberen Sensors von LOW auf HIGH-Pegel. Der untere Sensor wird von dem folgenden Zahn abgedeckt und wechselt sein Ausgangssignal nach 6 Grad Drehung... ...und der obere Sensor wechselt zurück von High auf Low Pegel nach 9 Grad Drehung. Nach 12 Grad Drehung hat sich die Sensorscheibe um einen Zahn gedreht und beide Sensoren befinden sich im Ausgangszustand. Ein Blick auf die Tabelle der Ausgangssignale zeigt, dass sich die Abfolge der Sensorzustände von der vorherigen Sequenz mit den 12mm breiten Zähnen unterscheidet. Um einen identischen Verlauf zu erhalten, müssen die Ausgangspins der Sensoren vertauscht werden. Die Sensorflächen sind nur 1mm breit, können wir 2mm breite Zähne und Lücken verwenden? Ja, auch das funktioniert. Hier beträgt der Abstand der Mittelachsen der beiden Sensoren 9mm und die Zähne sind nur 2mm breit. Die Gabellichtschranken sind so gedreht, dass die Schlitze der Sensorflächen in radialer Richtung der Sensorscheibe zeigen. Erneut können beide Sensoren durch unterschiedliche Zähne gleichzeitig verdeckt werden. Wie zuvor beginnt die Messung, sobald der untere Sensor von Infrarotlicht getroffen wird und dessen Ausgangssignal von High auf Low-Pegel wechselt. Der erste Schritt endet, sobald der obere Sensor ebenfalls auf Low-Pegel wechselt. Der zweite Schritt endet, sobald der untere Sensor wieder auf High-Pegel springt... ...der dritte Schritt, wenn der obere Sensor zurück auf High-Pegel wechselt... ...und schließlich endet der vierte Schritt, sobald der untere Sensor von High zurück auf Low-Pegel fällt. Die Sensorscheibe hat sich um einen Zahn, also 12 Grad gedreht und die Drehung wurde in vier Schritte zu je 3 Grad unterteilt. Die Sequenz der Ausgangssignale gleicht derjenigen der Versuche mit mehr als 7mm breiten Zähnen. Die zweite Gabellichtschranke kann irgendwo an der Sensorscheibe angebracht werden, solange der Abstand zum ersten Sensor einem ganzzahligen Vielfachen der Zahn plus Lückebreite plus oder minus einer halben Zahnbreite entspricht. Der Abstand wird dabei üblicherweise in Grad angegeben. Auch diese Sensorscheibe besitzt 30 Zähne, was einer Winkeldrehung von 12 Grad für eine Periode der Ausgangssignale entspricht. Die rechte Gabellichtschranke ist von der linken 177 Grad entfernt, was 15 Perioden minus einem Viertel einer Periode entspricht. Wie zuvor werden 4 Pulse generiert, wenn sich die Sensorscheibe um einen Zahn dreht, womit 120 Pulse eine volle Umdrehung ergeben. Wird der Abstand zwischen den Gabellichtschranken auf 15 Perioden plus einem Viertel einer Periode vergrößert, was einem Winkel von 183 Grad entspricht, so erhalten wir nach wie vor 120 Pulse für eine Drehung, die Sequenz der Ausgangssignale ändert sich jedoch. In der Praxis werden die Sensoren üblicherweise nahe beieinander angeordnet. Wie in der Animation besitzt auch dieses Sensorrad 30 Zähne zu je 2mm und der Abstand zwischen den Mittelachsen der Gabellichtschranken beträgt 27 Grad, also 2 Zahn plus Lückenbreiten plus einer halben Zahnbreite. 120 Pulse ergeben eine volle Umdrehung und wie zu sehen arbeitet die Anordnung einwandfrei. Mehr Infos zu Drehgebern gibt's wie immer auf meinen Projektseiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt doch bitte auf die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten, um meine Open Source Projekte am Laufen zu halten. Danke an alle bisherigen Unterstützer. Danke für's Angugge und bis bald!